Herr Präsident, der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt, keine Steuern auf Vorrat äh, einzunehmen. Glücklicherweise sind äh, wir heute auch beim Ehepaarplanfonds vor der Minderheit gefolgt und haben diese Idee der Kommissionsmehrheit korrigiert. Nun folgt also dieser zweite Schritt. Ich bitte Sie nun eindringlich der Minderheit 2 zuzustimmen. Es ist ein Schritt der Mehrwertsteuererhöhung von 0,3 Prozentpunkten für den Normalsatz und je 0,1 Prozentpunkte für den Sondersatz, respektive den Beherbergungssatz. Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist wohl etwa das, was wir der Bevölkerung in der obligatorischen Volksabstimmung über die Erhöhung der Mehrwertsteuer unter dem Titel der Rentensicherung zumuten können ohne die Zustimmung des Volkes, und wir brauchen auch das Ständemehr geht es gar keine Reform. Ich bitte Sie, dieser Minderheit 2 zuzustimmen, weil sie effektiv, nachdem wir jetzt den Ehepaarplanfonds nicht integriert haben, es völlig ausreichend ist. Alles andere wäre Steuern auf Vorrat und würde die Wirtschaft mit einer mehrfälligen Mehrwertsteuererhöhung auch zusätzlich belasten. Ich bitte Sie, die Minderheit 2 zu unterstützen. Vielen Dank, Herr.